Herzlich Willkommen zu Inka World. Mein Name ist Hans Martin und ich möchte euch mit Elke bekannt machen, mit Juan und mit Ivan. Wir vier werden im Sommer in den Alpen eine spirituelle Reise anbieten, die sich die Hatun Karpay Alpen nennt und wir möchten euch kurz erklären, was es damit auf sich hat. Hatun ist Ritual of Initiation in the Indian Mystical Tradition and it carry a very deep connection and respect for Mother Nature. As in South America, the Andes are the spine of the spiritual tradition, as so in Europe, the Alps. Like in the Hatun Carpa, we are going to use the energy of power places to perform rituals that can wir machen all das an bekannten historischen und auch an kraftvollen Plätzen, wie beispielsweise der Zugspitze oder dem Großglockner, Deutschlands und Österreichs höchste Berge. Und wir gehen auch zu Schluchten, an Seen, an Flüssen und zu vielen kraftvollen Orten. Wir werden uns auch mit den Legenden und den Mythen aus der Bergwelt verbinden oder beschäftigen und werden versuchen, etwas daraus zu lernen, was unser Leben verändern kann. Wie auf einer Pilgerreise werden wir einem Pfad folgen, der verschiedene Kraftplätze miteinander verbindet. Und wir werden weiterhin Übungen lernen, die wir auch später in unserem täglichen Leben anwenden. Die Hattokapa in den Alpen hat also das Potenzial, eine lebensverändernde Erfahrung zu werden. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn euch das interessiert und ihr mit uns dabei seid im Sommer in den Alpen. Jawohl. In diesem Sinne bis bald und wir freuen uns. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.